Bevor das Video beginnt, wollte ich noch Scove äh, grüßen. Er wollte gerüßt werden. Also viel Spaß mit dem Video. Tschüss. Moin Moin und willkommen zu einem neuen Video auf Skybounds. Ich habe mir heute mal was anderes überlegt und zwar, dass wir ein paar Ancient Runen aufmachen. Was haltet ihr davon? Das ist eine gute Idee, ne? Ich habe dafür schon mal ein paar Kisten leergeräumt und jetzt machen wir einfach mal ein paar auf, ne? So. Ich würde sagen, wir machen einfach mal immer so ein paar und schauen, was da so rauskommt. Ich weiß gar nicht, was man da so rausbekommen kann. Oh mein Gott, wenn das ein Boss-Eck ist, Leute. Ich weine. So, da sind wir wieder. Es war leider nur ein Mystery-Eck. Ach, schade. Aber einen Immortal Boost haben wir jetzt schon rausbekommen. Was sind das hier für eine komische? Weg damit. Bad Bombs. Ja, ein bisschen XP, ne? Passt auf jeden Fall. Machen wir schon mal hier rein. Boah, wäre das ein Boss gewesen? Ich weiß nicht mal, ob da ein Boss rauskommen kann, aber egal. So ist denn der Ton so laut. Ich habe es auf 1%. So, dann hauen wir mal alles rein. Jetzt haben wir Legendary-Rune, oh, zwei Wartham-Crates, einer dieser Skulls. Ja, passt, ne? Also dafür, dass es Ancient-Runen sind, ist es schon ordentlich. Mining-Pass, okay. Challenge-XP. Ja, ja ne, ein Enderbow, ich weiß nicht, ob der so wertvoll ist, aber Challenge XP gibt's da ordentlich. <lacht> ist das viel. Okay, noch so ein Skull, weiter geht's hier, einmal im Kreis, Lalalala. So, so, so, so, so. Schauen wir mal Nochmal zwei Immortal Booster glaube ich Perfekt Ja Zwei Immortal Booster Nochmal so ein Skull Den brauche ich nämlich auch Den sammle ich gerade Damit wir auch ein Opening machen können Dafür brauchen wir aber noch ein paar mehr so weg mit der Kartoffel. So Na komm ich weiß gar nicht mal, was das Beste ist, was man aus so einer Ancient Rune rausbekommen kann. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht wisst ihr ja, was das Beste ist, was man rausbekommen kann. Wir schauen es uns auf jeden Fall zum Schluss nochmal genauer an. Also wir werden jetzt erstmal so ein paar Sachen öffnen. So. Oh, da kam ordentlich was raus. Oh, ein Stormgen. Was gibt's hier für Hosen? Ancient Rune Plate und so. Okay, die sind nicht so gut. So, noch so ein Skull. Zwei Immortal Booster, Skydrop, ein Soulstone, zwei Legendary Runen. Ja, passt haben aber keinen Platz mehr in der Kiste. Wir können nichts mehr reinmachen. Das ist ärgerlich. Dann müssen wir die nächste benutzen. Das kommt dann oben alles rauf einfach. Der Trank ist aber gut. So. Wir haben noch einen Stack. Wieder ein Skull. Und wieder eine Warzone Crate, glaube ich. Ne, schade. Oh, ich dachte am Anfang echt, dass wir einfach einen Boss-Eck draus haben. Das wäre so schön gewesen. Das wäre aber, glaube ich, zu schön. Okay, weiter geht's. Ich würde sagen, wir machen die anderen Sachen, die wir aus den Ancient Runen bekommen haben, auch auf. Also außer den Skull, den ich noch sammle. Oh, uh, was haben wir daraus bekommen für eine Axt? Noch ein. Oh, noch ein Soulstone. Zwei Immortal Booster wieder. Perfekt. Die Axt. Ist die Axt eigentlich gut? Die ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, die könnt ihr einfach gewinnen. Ihr könnt einfach mal Hashtag Axt schreiben. Dann könnt ihr die Axt einfach gewinnen. Der, der. Der wird dann einfach im nächsten Video was rauskommt. Ähm, ausgelost, der Gewinner. Und dann könnt ihr die schöne Axt hier gewinnen. Ich pack die mal hier unten irgendwo. Oh, ich wollte gerade das Boss Egg Rouse droppen. Oh mein Gott, das wäre so traurig gewesen. Ähm, ich glaube, ich pack das in meine PV-Chest, damit es safe ist. So. Nochmal 9 Ancient Rune. Dann war's das von dem Spaß hier. <lacht> schauen wir uns nämlich jetzt mal die Beute an. Die, oh mein Gott, ich hätte es fast aufgemacht. So. Also. Wir haben. Oh, hier ist noch ein Chest. So. Wir haben. Ein Stack Mystery Eggs. Dann. Haben wir 7 Immortal Booster, 5 dieser Skulls, 8 Mining Pässe, 2 Storm Gens, hier nochmal, die machen wir auch noch auf, 2 Warzone Crates, 4 Legendary Runen, äh, ne, Rune, äh, nee, Relics, 2 ähm, Custom Fragment Books, ja, ein paar random Paper Schematics, 2 Forge Essensen, Soulstones, ja, eigentlich, eigentlich ganz guten Loot oder? Für Ancient Rune das ist schon gut, ein bisschen Challenge XP überall hier so Dann machen wir hier mal nochmal die Relicts auf und Warzone Crates die wir hier rausbekommen haben nochmal Challenge XP Kriegen Was kriegen wir hier nochmal raus? Ein Boss Egg? Ne, kann man auch nicht Ich, ich sehe nur noch Boss Eggs, Leute Das ist nicht mehr normal Okay, wir nehmen den Skull bitte Skull. Den haben wir natürlich nicht bekommen, war ja klar. Dann noch die letzte Warzone Crate. Come on, boy. Können wir was Leckeres bekommen? Ich sehe nur Müll. Okay, Global Booster kriegen wir wahrscheinlich, ja. Ich würde sagen, das war's denn jetzt auch mit dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal Vorschläge, was ihr so sehen wollt noch auf SkyBounce. Das könnt ihr mir mal schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ihr seid echt heftig. Wir sind jetzt schon auf einem guten Weg zu den 2000 Abonnenten. Bei 2000 Abonnenten wird es dann auch ein Special geben, was ich dann raushaue. Ich hoffe, es gefällt euch auch, weil ich gebe mir sehr viel Mühe, dass ich das da ein bisschen schön für euch mache. Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.